Ich auch so damit locker um, da kann man auch viele ja. Fragen stellen. Bei anderen würde ich mich eher zurückhalten. Ja. Wenn ihr die Ausbildung geschafft habt, könnt ihr euch gerne bei mir bewerben. <lacht> <lacht> Was ist das hier für ein Schlauch in der Mainz? Da sage ich jedes Mal, ja, das ist eine Skischa. Der mich. Es war eine angenehme Erfahrung und ich bin immer für sowas zu haben. Also. Ihr könnt mich gerne einladen. Ich komme auch ja, an eure Schule. Hey Leute, wie geht's euch? Heute bin ich unterwegs in Lippstadt am Esther Bildungswerk. Und zwar wurde ich eingeladen, als Dozent vor der Klasse zu sprechen und äh, Fragen zu beantworten. Von den Pflegeschülern. Und äh, wie lange geht von äh, dieser Kurs? Oder ist das heute? Das erste Mal. Wir kommen jetzt ins dritte Ausbildungsjahr. Also schon relativ am Ende, sage ich mal. Ich weiß nicht. mehr. Wenn ihr die Ausbildung geschafft habt, könnt ihr euch gerne bei mir bewerben. Dürfen wir auch dann Musik mit dir machen? Ja. wir Jenny singen? Ja. Können Oder singen passt ja, dann seine dann Haare dann auf, er soll ja seine Follower noch behalten. Ja, was ist das hier für Schlauch in der Mainz? Da sage ich jedes Mal, ja, das ist eine Schiesche. Also. Ja, manchmal sind es so Leute, die sagen, der Gute Besserung. Ja, da sage ich, danke, das wünsche ich dir auch. Ja. Wenn du gehst auch so damit locker um, da kann man auch viele ja. Fragen stellen. Bei anderen würde ich mich eher zurückhalten. Ja. Wie lange macht dein Pfleger das jetzt schon mit? Darfst du auch was sagen? Ich weiß es nicht, darf ich was sagen? Ja, natürlich. Nicht, dass ich geschlagen werde. Also ich bin jetzt schon bei No seit 2018. Seit vier Jahren begleite ich ihn schon. Und das war genauso, wie ihr gemerkt habt. Der erste Eindruck, ich dachte mir, wie geht das? Wie geht das? Also da, so voller positiver Energie, ich wurde geflasht, also dachte mir, ich stehe auf und fange schon an zu jammern, wenn hier was zwickt und da was ist und er, also normalerweise hat er alle Grund, irgendwie vielleicht mal Aua zu sagen, dann ein bisschen zu jammern, aber gar nicht, das hat mir auf jeden Fall so eine Reflexion gegeben, wenn du weniger zu jammern, Mehr zu machen. Du hast dann Kreuz an, bist du gläubig? Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich, das ist Also. Ja. Mhm. Aus welchem Land kommst du? Ich komme ich aus Syrien. Aber mehr, ja. Ja, also das war's. Der Unterricht ja. äh, war ein voller Erfolg. Wie ihr sehen könnt, äh, ja. Alles äh, schön gewesen. Äh, konnte Fragen beantworten. Und ja, jetzt geht's ein bisschen in die, in die City. Ja. Ein bisschen das Wetter genießen. Vielleicht einen Kaffee trinken, ja. Dankeschön. Das ist eine schöne Rampe auf jeden Fall. Ja. Ist <lacht> Vielen Dank, Das wir, wir jetzt für die Mal. Das freut mich, Dankeschön. Oh. Schönen Tag war noch, ne? Sehr gerne. Eine Zeit in ja, danke schön. Ne? Genau. Ja, jetzt bin ich hier ein bis bisschen mit meinem Pfleger unterwegs. Ich war ja so gesehen äh, schon mal hier in Lippstadt, aber nicht in der Innenstadt. Jetzt einfach mal gucken, ne? was, was man hier so Schönes äh, machen kann. Ich würde mal sagen, äh, wir sehen uns gleich. Auf jeden Fall, oh, ich muss vorsichtig fahren. Ich gönne mir jetzt erstmal äh, einen schönen Cappuccino. Wir chillen jetzt noch ein bisschen hier am Brunnen, äh, genießen die Sonne und dann geht es wieder Richtung Paderborn. Auf jeden Fall äh, ein sehr nicer Trip. Trip in Lippstadt und ja, leider geht der Akku äh, von der GoPro zu Neige und wir haben die anderen leider äh, zu Hause vergessen und äh, die CDs leider auch, äh, wollte gerne ein äh, paar CDs verteilen, ne? aber, äh, äh? ach so, oh, äh, scheiße, vor lauter Quatscherei habe ich den Weg, oh. Falsch abgebogen. Oh. oh Mann. Ja. Rudi was los? Gib ihn, gib ihn. Nein, Nein, Komm, komm, komm. Komm, komm, Das ist hier ein Akt. Ja, gut, besser machen, ne? der Aufzug und. Boah. Wie warst du das? Miau. Ja, ne? Hast du Rückfahrkamera? Ja. <lacht> genau. <lacht> ah, Scheiße. Ah, der Aufzug tötet mich. Was? Kann ich? Ich kann's. Ach so, ah. Der Aufzug äh, attackiert mich. Ah. Diese ganzen Taschen, ne? Ja, wie Ah! Ein Backpacker hier. Erfolg. Ja, voll. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Was ist hier umgekippt? Was? Ah! Was ist umgekippt? Ich habe keinen Führerschein da. Schrecklich. Ja, alles gut. Ist Wo kommt der Zug? Drei oder ah, da. Ja. Ah! Herrliches Wetter, angenehm. Ja, wie ihr sehen könnt, äh, der Zug ist noch nicht da. Wir sind etwas zu früh hier, na, lieber zu früh als äh, zu spät. Im Schatten ist es kalt, deswegen suche ich mir ein sonniges Plätzchen. Ich denke, ja, hier ist besser. Hier scheint die Sonne, es war echt schön. An der Pflegeschule Esther. Es war eine angenehme Erfahrung. Und ich bin immer für sowas zu haben. Also, ihr könnt mich gerne einladen. Ich komme auch ja, an eure Schule. Ja. ja, wir sind jetzt hier äh, wieder in Paderborn angekommen. Ja, auf jeden Fall äh, fahren wir jetzt nach Hause, den Abend ausklingen. Lassen. auf jeden Fall äh, wünsche ich euch noch äh, einen schönen Abend, ich hoffe es hat euch gefallen, falls ja, lasst gerne ein Like da, ähm, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. NOH, dem Bett in die Charts, zum lager war Web für mich da. Der Weg bis hierhin war unglaublich hart, ich hatte eine Vision, der Traum wird wahr. Ich bin da für die, die keine Hoffnung haben, Sobald wir wirst auch du wieder Hoffnung haben.